Und damit herzlich willkommen zu einer oh. neuen Folge. Was heißt neue Folge zu unserem neuen Minecraft-Projekt, Create Life 4 mit Game. Hallo. Ähm, ich denke, ich mache jetzt mal mein Dings weiter, oder? Ja, kannst du machen. Dann mach ich das. Warum ist dieser Eichenstuhl eigentlich von Better, Better Nether? Siehst du das oben? Mm, ja, Was hat keine das mit Ahnung. Nether zu tun? Aber das sind Decorative, Blo decorative Blocks. Kein ja. Englisch, okay. Aufnahme ist da. bei ähm, diesen Berg hier ein bisschen besser. Also mit allem neuen, wir haben hier sogar eine Map. Also, das ist halt. Ich denke, ich verlinke das Modpack dann noch mal unten. Dann, dass, dass ihr wisst, das, ne? aber willst du das jetzt? Ich würde das jetzt bei dir doch schon Part zwei machen oder weiß ich jetzt nicht. Kann man schon mal auch zwei, was unser gibt ja keinen Sinn, weil wir haben gerade vor eine minute bei mir aufgenommen ja genau wir haben unsere geile maschine die zeige ich jetzt noch mal Was auch wenn ich sie noch schon im anderen video gesehen haben geile maschine wir haben hier eine Stopppose, weil die dann kaputt geht da kann man hier rechts machen die wird unten mit dem wasserrad angetri angetrieben sage ich mal das ist so ein wasserrad kann man sich bauen äh, das können wir hier unten an eingeben wenn ich auch richtig rein äh, schreiben werde Genau, da wird es dann hier so angetrieben. Da braucht man eine Welle und dann... Tachometer braucht man jetzt nicht, aber das wird einfach mit Wasser und dann dreht sich das. Und das haben wir halt so ungefähr gemacht und das wird dann mit einer Welle, so ein Ding. Und es landet dann hier oben in der Kiste, wenn man da so eine Kiste mit Kleber drauf macht. Und ja, mache ich mal weiter. Und wenn hier was gewachsen ist, das erntet der erst, wenn es richtig gewachsen ist. Also, das ist schon ganz cool musste ich mal kraut bisschen leiser drehen, weil du warst übel laut bei mir irgendwie. Keine Ahnung warum. Mein neuer Eisenschaufel schon fast wieder kaputt. Ich habe gar keine. Also ich habe ne Dia. Die hast du mir ja Also mir geben. Wie ging das nochmal? Ich weiß nicht mehr, wie das ging, dass du dir das anzeigen kannst, wie viel Haltbarkeit das noch hat. Es war mein? Ah, ich ja, irgendeine Tastenkombination muss man mal Google eingeben. Ich ja, habe jetzt mal cool. alle Waldos, abgebaut. Oder hier ist noch einer? Äh, oder wie heißt das? Ach, was habe ich mit dem Baum gemacht? Oder war er ja, das? Ist ja, auch egal. Ähm, genau. Wenn ich jetzt hier was droppt, würde ich das jetzt einfach nicht nochmal nachpflanzen, weil ich brauche jetzt eigentlich kein Dings mehr. Ich habe jetzt 44 Walnuss. Äh, du weißt schon. Hier, wie heißt? Ach, ich bin gerade dumm. Egal. Ähm, ja. F3 und H. F3 und H? Okay, Ich brauche hier drei. Äh? Ja, dann mache ich ja F3 das hier. Aber das ist schnell in Ach, jetzt oder Hä? doch geht ja geht haltbarkeit, haltbarkeit. Wenn du es noch Boah. nicht benutzt hast, noch nie benutzt hast, steht da keine Haltbarkeit bei mir, ist nämlich so, aber ja, nee, das ist das ist dadurch, wäre ja jetzt über Fortspielen spielen, nicht über Luna klein ja, ich brauche mal ein paar Treppen. Sieht voll geil aus, wie wieder hier einfach so blätter dran sind hier bei mir? Ach so ja. Und hier oben fehlen noch zwei Treppenstufen. Ach, da Dach. fehlen noch welche? Wo? Ach, ja, okay, stimmt. Weißt du, was ich mal baue? Was? Ich baue hier mal so eine Brücke darüber auf die andere Seite. Stimmt, dass wir da... Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Mhm. Aus Eichenholz, oder? Berg. Ja, denk. Ah, jetzt habe ich ein Problem mit dem Glas, was ich hier habe. Guck, ich habe hier mal den Berg bisschen offener gemacht. Jetzt sind wir mal die ganzen Items hier ein. Ja, obwohl, das geht so mit diesem Glas hier. Da kann es ja doch trotzdem trotzdem Hier mache ich dann... Ah, scheiße. Hier ist das. Weil da ja Eiche ist. Ah, wegen diesem Küchenschrank. das ist jetzt Kacke. Muss ich anders hochgehen. Jetzt bauen wir die ganzen Saplings hier ab, weil wir ja halt nur Zepplings direkt vor meinem Haus haben. Dann mache ich das woanders hin. Ja ich glaube nicht, wie viele Walnüsse ich habe. Ach, kein Wasser, kein Wasser, kein Wasser. Ich habe aus dem Wasser gebläst. Ja, das, das sieht aber ganz geil aus. Die kannst du dann so, wenn ich eine Fackel hätte, so kochen, also so Licht machen, besser gesagt. und doch da ein Lagerfeuer, dann kommen da wie so Qualm durch. Na, ja, wie du machen? Und dann fängt es außerdem an zu brennen oder nicht? Stimmt. <lacht> ja, das ist ja. Ungünstig, sage ich jetzt mal. Ich habe schon gedacht, du willst gut sagen. Ja, gut, ja. <lacht> Würde ich auch sagen. So, da kann man hier hoch und dann. Ja, gut, Stufen sehen besser aus. Stufen hinmachen. So, 12, weiß ich, ob die reichen. Bestimmt nicht. Ja, ich hab über einen halben Stack solche äh, Balnusset. Über den Stack? Ja. Toll. Aber die benutzen wir nicht. Nee. Seit ich brauch halt irgendwann nochmal, du weißt schon was. Ja, aber dann pflanz pflanzt du das bitte vor deinem Haus und nicht von meinem. Ja. Ich baue grad schon die ganzen einzelnen Blätter hier ab. Gibt einen Zaun von diesem Dings? Ja, das gibt's, glaube ich. <lacht> Wie klopft nochmal einen Zaun? Ach so, ich bin gerade dumm gewesen. Ja, <lacht> mit Sticks und Außen drum. Ja, gibt's. geil. Ich brauche bloß erstmal noch ein paar Sticks. Ich hab ganz viele sticks falls du welche brauchst nee, nee. ich habe jetzt einfach welche craftet ja genau dass ich hier so stützen kann so mache ich da so eine stufe hin und das ist ganz ne das muss eins weiter rein weil das ist dann so weit zu so weit außen sage ich jetzt mal hier rein das sieht bestimmt besser aus und die kann ich ja dann bestimmt wie so ein kistenlager machen also das passt schon ja, ja, in die Küchenschränke kannst du auch was reinpacken. Ach, jetzt ist ja Kacke. Ah, doch kann ich hochmachen. Ja, Küchenschränke kann ich auch was reinmachen. Oder ich hab was für dich. Hab ich hier noch Zaun. Was ist das? Hier liegt ganz viel Walnusszeug, ist es? Ja, geht doch. Sind Walnüsse ah, ja. sind alle dann packe ich das halt hier rein. Essen, also Walnüsse haben wir auch auf jeden Fall viel. Ja, ich habe auch noch einen halben Steak. Hast du Kohle? Oder ist hier Kohle dran? Nee. Ja, das, nee ich habe hier Kohle dran. Für Fackels. Ich habe acht Reichen. Mache ich ja das, das ja doch, das geht. Hier. Oh, Seil, könnte ich das mal hinmachen. So. So sieht es sieht... so aus. Ah, ne, da mache ich das hier. Ich glaube, das sieht besser aus, wenn ich. Warte, mach, ich, mal ich mach mal. Mach mal. Macht mal Stroh. Stimmt, wie macht man so ein Strohseil? Strohbündel braucht man da, also wie so Stroh. Wie ein Heub... äh wie ein heuball also Strohball, aber nur so ein Bündel. Also, wie Heu. Nee, nicht voll. Heizenbindel. Du weißt, Weizenblock. Weißt du, Heuballen, ich mein? Heuballen, Ja, aber da brauchst du Strohballen. Okay. Strohballen? Ja, das sind ja Strohballen, aber du brauchst Strohbindel. Irgendwie leckt mein Spiel ein bisschen. Wie viel FPS habe ich? 60, wie ich es gemacht habe. Bestimmt, weil ich aufnehme. Kann das sein? Wenn, weil wenn ich hier so... Ich, bei der Maus... Aber bei mir hat es komischerweise nicht gelegt, wo ich mal aufgenommen habe. Ja, ich weiß nicht. sind 60 FPS vielleicht viel, viel zu wenig. Ich weiß ja selber nicht. Nö, 60 FPS ist eigentlich mal Das wollte ich jetzt machen, bin ich kaputt. Um. Achso, ne. Truhe. Daraus kann ich noch eine Truhe machen. packe ich die hier so hin. Das reicht eigentlich schon. Habe ich mal noch Slabs hier fahren Das Das so noch auf. Hier so. In mein Haus an dieser einen Stelle einfach so schwebt. Obwohl nee, das wird ja von diesem Berg dorthin gestützt. Und was kann ich hier oben machen? Ach so mein Schlafplatz. Aber was halt Kacke ist. Aber das, das geht trotzdem. Das sieht ja trotzdem geil aus. Was ist mein Bett? Ach so, im Inventar. Äh, Gibt's eine Nachtlampe? Ne. Also lass er schlafen, weil okay. es Nacht ist. Warte kurz. Auch kurz Glasblöcke. Hast du da meine genommen? Ja, sind bei mir. Okay, aber das hol die mir noch kurz ab, dann gehe ich schlafen. Hier sind die. Hier. Warte. Brauch nur vier. Vier brauch ich nur. Jetzt hast du alle bekommen. sind wieder Skelette am chillen kann ich halt hochspringen aber ich habe hier unten so ein Loch reingemacht meinen Boden dann kann ich da immer so runter in die Schlucht kommen so können also wir jetzt verstrafen ja ja machen wir dann nehme ich eigentlich schon auf zehn Minuten gerade mal das kann, ja noch länger können wir machen ja so also fünf Minuten noch oder ja oder halt zehn Minuten nochmal ja so lang wie bei mir ungefähr weil, checkst so niemand guckt sich eigentlich schon Ja, ein ich Stunde. soll ja auch nicht 30 Minuten gehen. Ich hab doch gesagt, so ungefähr Viertelstunde, 20 Minuten. Ja. Zu dir. So wie bei mir. Bei mir ging's eine Viertelstunde. Ja. Boah, dein Haus sieht viel geiler aus als meins. Wirklich? Ja, von innen. Ach so, okay, hier muss ich lassen, weil sonst kann ich ja halt nicht ins Haus gehen. Hier. Ich brauche mal noch ein bisschen Walnussholz. Achso, habe ich. Jetzt, wo ich wieder crafte, leckt wieder ein bisschen. Ich check's nicht so richtig. Der Crafting-Fluch. Hm, werde ich auch sagen. Das war klar. Ich habe eine richtig geile Idee, wie mein Haus viel geiler wird. Also nicht als deins, aber... Und jetzt ja, baue den Nee, doch nicht. Ich muss kurz mal komplett mein Haus abreißen. Hey, wieso? nicht ich kurz das bauen will. Sieht halt von außen dann kacke aus. Wie geil dann. In okay, ich mache dann auch noch solche Bank, wie du gemacht hast. Lass mal gucken, wie man das craftet. Ich kann einfach wieder Oak eingeben. Ich brauche immer noch ein paar... Ich nehme jetzt einfach dieses ganze Walnussholz. Ja, okay, also immer bei Craften leckt irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Also meine Maus, also es ist nicht leggy aber meine Maus, die ist halt nicht so... Warum habe ich Knöpfe? Ich Nein, ich weiß so warum. Sehen. Ich habe mir Knöpfe Knöpfe. Knöpfe. So, von hier sieht es gut aus. Jetzt muss ich das gleiche halt ich glaub, das Walnussholz wird nicht reichen. Da muss man aber was anpflanzen. Ja, aber bei deinem Haus dann. Ja, ja, Stimmt, ja. Stimmt, ich wollte eigentlich auch mal die Brücke bauen. Aber jetzt war ich erstmal mal in meinem Haus. Stimmt, wolltest du wolltest die Brücke bauen. Ah, da bist du gerade lang gelaufen. Ja, weil ich Holz brauche. Ja, als ob so ein Fisch nur ein anderthalb bis Herz hat. Ja, weiß ich nicht. Ich bräuchte halt nur noch einmal, aber die 10 werden nicht reichen. Das kommt bei mir da jetzt gefahren, Hörst du das? Ja. ja, okay, in der Aufnahme hat man das Safe gehört, weil da keine Geräuschunterdrückung ist. Aber in Discord bei dir auch nicht. Oh ich mein Gott, auf dem Block. Perfekt hat's gereicht. Auf dem ich Block. Wer ich hör auch deine Maus geklickt? In Discord? Ja. ist So laut. Nee, die ist einfach nur Hintergrundgeräusche und Betrügung ist nicht an. Doch, die ist eigentlich an. Nee. Naja, egal. Dann weiß ich jetzt aber nicht. Auf jeden Fall diese Küche gefällt mir noch nicht so, aber egal. Ich gebe jetzt mal hier oben. Oak ein. Und wir hatten ja hier diese Schränke und jetzt gucke ich mal nach so einer Bank. Oaks, so ein Sitz. Ah, okay. Einfach eine. Ich habe kein Eichenholz mehr. Hast du Eiche? Oder. Fahrens du es nicht gerade? Ja. Yeah. Wir machen, pass auf, wir machen noch fünf Minuten, würde ich sagen. Ja. Okay. Bis dein Haus fertig ist und dann machen wir Schluss. Wir nehmen dann heute Abend wieder auf oder was auch immer. Ja, nochmal für mich, würde ich sagen. Wir können es ja mal abwechseln. Ja. Ja, aber jetzt gleich hm. nicht nochmal. Ich glaube, du weißt warum. Na ja, klar. Ähm, hier in dem Wald nachts sieht das so zwitscher ich gerade Eichenholz dran. Ach, der Baum ist scheiße, den baue ich mal nicht ab. Solche großen Bäume, die so richtig fett sind, baue ich nicht ab. Ja. Hey, auf der Karte bin ich gerade auf dem Wasser. Achso, nee, bin ich nicht. Bin ich noch wie so auf so einer Insel, sage ich jetzt mal. Wie perfekt ist aber mit diesem Walnussholz gereicht hat. Ich glaube 23 Stämme reichen. Äh, da ist diese andere Höhle. Ach, die dies, das. Die Höhle kann ich wieder löschen da waren wir drin oder wollen wir da nochmal rein? Nö. Und hier ist dann die Höhle 2. Da können wir auch nochmal rein. Die ist auch ganz groß eigentlich gewesen. Warum esse ich bei einem. Naja. Meine Axt ist schon wieder fast kaputt, so viel Holz wie ich abbaue. Ich baue mir gerade zu. Okay, das also auf vor uns fand ich dein Haus noch irgendwie besser. Aber jetzt sieht es irgendwie ja gut. gut von vorne sieht es nicht geil aus, muss ich ehrlich sagen. Aber von innen sieht es geil aus. Ich muss dir gleich mal meins angucken, was ich gerade noch baue Okay. Ich muss noch ein paar Stufen hier abbauen, dass ich da ein bisschen. Ich würde es ein bisschen übertreffen. Denkst du? Ja. So, dieses Laub das reicht. Ja, hier hinten brauchst ich nichts mehr so. Ähm, ich hätte hier ist Superkleber. Okay. Ähm. Ähm, genau. Ich wollte so eine Sitzbank bauen. Habe ich noch Sticks? Zwei, danke. Ach so, hier sind auch welche. Ich bin schlau. Mache ich einfach so. 30 Zäune. Ich glaube, die reichen. Ja. Ach, scheiße. Äh, und Slaps brauchte man dafür, ne? Ja, so war das. Nee, oder andersrum. So. Ja, dann so. So ein Sitz. Wo place ich den denn mal? Ach, falsch rum Nein. wir. kann man nur in die Richtung. Ah, doch. Okay, okay. Da kann, man, da kann man sich das ist Geil, dass man sich darauf setzen kann. Und dann mache ich hier so meine Essecke hin, denke ich. Hier so, oh, hier kann ich so wegmachen und dann so ein Tisch dahin. Okay, warte mal. Oh, ja, gut, das habe ich, aber das ist jetzt nicht so ein geiler, geiler Tisch. Ähm, so ein Tisch, wie craftet man so ein Tisch? Hier gibt keinen Tisch, muss so bauen, wie ich gemacht habe. Es gibt keinen Tisch? Nein. Nicht. Nee. Es gibt einfach eine Kuckucksuhr. Ich weiß. No way. Ey, das sieht geil aus. Aber es gibt wirklich keinen Tisch. Doch, es gibt einen Tisch. Ankerbaumtischen. Tisch, Tisch, Tisch. Aber es ist ein Ankerbaumstufe. nicht. Warte mal, vielleicht geht es bei jedem. Ich brauche mal irgendwie Stufen... Toll, mir fehlt ein Stick. Danke dafür. Das sag ich nur so. Ja! Ich gibt ne... Achso, das ist ein Hocker. Das ist ein Eichenhocker. Aber das kann man doch als Tisch nehmen, oder? Ne, kann Weiß man nicht. Ich nicht und wie kann man nochmal mal so ein... Oder? Das geht... Warte mal. Ja, mach doch einfach einen äh, Zaun hin und oben drauf eine Druckplatte. Ich brauch noch sowas. Ah, okay. So klafft man das. Warte kurz. Zaun und Druckplatte? Warum? Hey, ja, dann hast du auch einen Tisch wie bei mir. Ach so, ja. Aber warte mal, warte. Vielleicht geht es ja auch so. Also vielleicht sieht es ja auch gut aus, so. Äh, ne, so war oder? Ja, so macht man so einen Stuhl. Mach ich gleich mal zwei. Also meine... Zwei. Diggi! <lacht> Legst du mich? Ich will diesen... Geh mal vom Hocker runter. Ich bin nicht auf dem Hocker, hä? Du warst auf dem Hocker, glaubt ihr mir. Nein. Ich... Ey, ich schwöre dir, ich stand hier. Ich stand genau hier. Wo wo, wo stand... Also hier, hier. stand ich. Hä? Ich saß ganz auf dem Hocker drauf. Ich glaube, das ist wirklich jetzt dich geil. <lacht> Mann, was ist das denn? Mann, was macht er denn? Sachen, muss ich jetzt hey. so blazen... Ja, so macht Sinn. Ach, Mann, was macht's? <lacht> Ey, das geht was aber doch eigentlich. Lustig, wie bei mir. Das ist mir. ja gut, das stimmt aber ja. Ich mache hier Guck mal. Guck so mal, oder nehmen so. eine Welle. Und dann. Ach, Mann. Eine Welle. Und dann? Und dann Druckplatte. Es ist sowieso sozusagen wie so ein Metalltisch. Ja, dann mach mal eine Druckplatte. Stimmt. Aber komm erstmal mit rüber zu mir. Wait a minute. Oha, das sieht wirklich geil aus. So eine Welle und so ein Oha. Ey, und guck mal, das sieht geil hier? aus. Ja, jetzt guck mal, das ist wie so ein Schuhregal. Ja, ja, ja, ja. Ey, lass es mal schlafen. Erstmal schlafen nee, Komm erstmal mit rüber zu mir. Guck mal. Achtung. Guck okay. mal, hier oh. kann man runtergehen. Ja, geil. Aber man ist halt stockdunkel hier. Ja, und dann guck mal. Ah, hier noch Ja, Haus. aber ich muss so eine kleine Terrasse. Das hier ist halt blöd mit der Türe, aber sonst geht es nicht. nicht. ist mehr Aber oder? Ja, aber ich finde mein Haus trotzdem noch besser. Irgendwie. Ich schon meins besser. Von innen ist das irgendwie... Naja. Lass uns schlafen. Warte, ich mal. Ich geh zu meinem Bett. Das steht ja da. Dann stehen wir auf und stellen uns und beenden das Video. Da geht es 25 Minuten, aber gut. Kriege ich auch noch geschnitten. Warte, wo ist mein Bett? Achso, hier oben. Gut, wir können schlafen und dann beenden wir. So, kommst du von meinem vor meinem Haus beenden oder in meinem lass Haus? Vor ma lass mal vor meinem, auf meiner Terrasse. Du hast, du, wir haben schon bei dir immer beendet. Be be komm, mal her, komm mal her, wir machen bei meinem Video nur in meinem Haus und dann ähm ja, wir haben doch auch von meinem haus begonnen komm schnell hatte doch ich muss vielleicht doch hinlaufen ja vor deinem haus hast du doch gesagt oder nicht vor uns komm. ja du hast doch vor deinem haus gesagt. Ja vor habe ich davor gesagt okay das hast du vor geschafft gefallen ich hat es gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Äh, genau, das war's mit der Folge. Ciao, ciao. Tschüss.